Markgeber aber auch du ein sehr wilder du Typ. Ja, den nicht. Da kannst du beim Boss auch mal in den Stream ab und zu vorbeischauen, da wird auch die ein oder andere Rolex mal präsentiert. Worry, da sehen wir uns. Halt Cousin, so mhm. kannst du mal schnell dein Geld droppen? Ja. Oh. Sehr wild, da kaufe ich mal schnell die Kiste. Und dann holen wir uns das Kopfgeld, würde ich sagen, oder? Ja, wir mal. Braucht die Panzerungskiste? Ich bin gut ausgestattet. Nicht nur in der Hose, sondern auch mit dem Panzertaschen, Digga. <lacht> so, wo sind die Jungs denn? Ah, die sind alle in diesem Häuschen hier, glaube drin. Wir sind in der Sicherheitszone. Gleich her. Beobacht, da sind einige Jungs <lacht> Die hauen ab Die haben gerade eine Rauchgranate platziert Die sitzen da Und oben drin. Das. weil sie Granaten ja? habt, können die eventuell oben reinwerfen Ich hab leider ein C4 Digga, was hat er denn da aufgestellt da oben? C 4 Oh, ich bin fast da. Da hoch. Außen, sehr wild. Muss mich hochheilen. Ah, eine ist oben. Eine ist ja, oben. ja, ich komme schnell. Der Schild, der Schild, ja. ja, wir haben oh, dich. Alles gut. Also, der da hinter Schild stand, der hat den ein oder anderen Headshot gesehen. Ja, da fahren welche mit ihrem kleinen, Kleinwagen hier ein bisschen rum. Oh, aber das, ja, war... Ja. Okay, das war... Oh, der hat mich überfahren, oh. Jungs. Ich habe eine Drohne. Soll ich die rausbellern? Und zu. So, da sind wir wieder da. Aha. Mach mal kurz einen. Ah, einer ist hier noch. Hier hinten. Wo hinten? Ich hab Sheld, ich hab Sheld. Sheld, Sheld, Sheld. Also drei sind down. Kann los. einer herkommen? Der ist fast tot. Sehr oh, wild Mann. Jungs. Ja man. Voll die gute Taktik mit dem Shit gerade, einfach auch spontan. <lacht> Romo bist du noch am Leben? Nee. Soll ich nicht mit ihm. Ja ja, mach mal. Den gut Mann hol mal wieder. Ey, das war gerade richtig kritisch ne? So viele Gegner auf einmal. Ja, aber hat Bock gemacht. Ja, ich hol mir mal eine Drohne. Ach, oh, den Mann habe ich mal kurz weggeholt. So, ich geh mal schnell zur Kiste. Der war und alleine? Mal. Der war alleine, ja. Und checken wir mal sein Geld ab. Ich glaube, der war ganz schön arm, Ecker. Ich glaube, das war ein Giorgio-Fan. Ja, der ist auch arm. Na, hab ich ja, doch gedacht. Nicht. Jungs, mal eine Frage an euch. Trägt ihr eigentlich die Hosen meistens in den Socken oder wie macht ihr das? Nee, niemals. Aber willst du die Straße rocken, musst du doch die Hose in die Socken stecken, Digga. <lacht> nee, da rock ich lieber an nichts. Doch, nee, doch, Digga. Wird, die Hose. Nee, das, nee, das nee, ist das cool, war Digga. Früher. Nein, das ist immer noch cool. Nee, das war früher, ey. Nein. Mann, mit diesen, mit <lacht> den Jeans und so. Ich kann mich noch erinnern. Jungs, nein. Das wird immer noch gerockt. <lacht> okay, da, nicht, nicht in Rostock auf jeden Fall. Nee, das Wenn nicht. dann mit Jogginghose. <lacht> ja, aber das falls egal, ihr mal in Offenbach am Start seid, ja. dann müsst ihr die Hose auf jeden Fall in die Socken stecken, das sage ich euch. Okay. Weil sonst werdet ihr auf den Straßen ganz blöd angeguckt. Ein even kommt drauf an. Okay. Gibt's viele Evens. Even. -Man, also. Der gute alte Ivan Drago kannst, eventuell. Kannst even? Doch, Ivan Drago, doch. Ivan, <lacht> ey Roma, den Russen Ivan. Den Ivan und <lacht> den Russen. Doch, <lacht> doch, doch. doch. Das, der nennt sich so. Ivan? Doch, ja, den mussten Ivan Aber ich glaube, er meint den anderen deswegen ja, hätte sein Welchen Ivan denn jetzt? Nee, ich kenne nur einen Ivan und der nennt sich auch Ivan Drago Deswegen dachte ich, dass er <lacht> erstmal äh, ernst bleibt <lacht> ah, und dann war das Spaß Wo, wo, wo? wo, wo, wo? Hier, hier, ja, hier? Aus auf die Richtung Ah, Bleib da, bleib da rum, bleib da wo du bist Bleib da wo ah, du bist, chill du auf mich? Renn jetzt, renn das snipen die. Jungs, die sind draußen. Die sind draußen. Warte, ohne? Ah, sehr wild. Well. Ah, einen habe ich. Ah, no armor, like no Moin, Bino übrigens. Und wie ist? So, wo sind denn die anderen Jungs? ist einer schon weg. Bitte. Da ist ein Sniper, der zielt auf uns. Chillt mal, auf der Brücke. Oder falls es eine Brücke ist, auf der Straße, Richtung NO. Ah, ich sehe, was du meinst. Einer ist K.O. Ich mach da mal meinen schlag mal schnell hin. Einer hat einen nen Shieldbreak. Da drin. Markiere, hm. Ich muss ja nicht als Team dahin, hin, weil... weil MP ist jetzt alleine da, ne? Ich mach das schon, Digga. So, zwei habe ich. Ja. den dritten habe ich auch noch. Tipptopp. top. Ihm ausgelöscht. So, wo sind sie denn? <lacht> Mach raus. Na, direkt vor uns. Oh, mit dem Johannes-Skin. Der Johann, ah, da macht der Johannes ein bisschen Auge. Uh, der macht aber ganz schön böse Auge sogar. Ich komm mit Schild, chill, da kannst du dich hinter mir stellen. Ah, genug. Da ich chill da mit Schild. Warte mal, ich versuch gleich wieder. Oder ich wiederbeleb dich jetzt fix. Halt, halt dich hinter mir und halt dich hoch. Mhm. Ja. Ich will das lassen, ne? So, passt. Ja, wo sind denn die? Jetzt sind sie weg. Da oben ist ein Sniper. Shield Break. So, wo sind sie denn, die Jungs? Also oh, dann der, der Typ AG da oben wurde erstmal stabil gesniped. Ah, da springt er. Mhm. Ah, das ist der Johannes schon wieder. Oh, den haben wir auch. Die Erbse. Richtiger Johannes-Name. <lacht> mhm. Was halte ich eigentlich von dem Namen Johannes? Kein wilder Name, oder? Ah, das sind Leute? Nee. <lacht> Da drin. Hast du eine Granate? Kannst du reinwerfen? Ich habe da keine Granate. So ne? auch keine. Uh, C4, abgeblockt. Der ist hoch, grad. Der ist hoch, der ist hoch. Und Clusterschlag bringt den Gebäuden gar nichts, ne? Ne, ne, da bist du sicher. Gehen mal mit Schild hoch, ne? Ich hab eine Klammer zerstört. Rein. Noch eine Klammer zerstört. Kommt mal hinter mir her. <lacht> wilde Taktik hier auf jeden Fall! Nein! Hat mich wieder belebt! Ich hab, ich hab oh. den Mann auf jeden Fall! Oder oder ah, so, oder scheint. so? Oder so. Okay, ich gehe wieder mit Schild. <lacht> Warte. Wo, wo ist denn der? Weiß es nicht. War Fenster? Ich halte dich bitte. Sehr wild, Jungs. Ich muss mich hoch Stimmt. Scheiße, Mann. Wir könnten uns eine Drohne holen? Wir liegen keine Panzerplatten mehr zu. Komm her, ich gebe dir welche, alles gut. Ich habe hey, auch noch welche. Ich kauf noch mal schnell eine Drohne. Brauch hier Braucht jemand Der schliche irgendwo um Haus rum ein anderer ach gott hier ist einer hab ihn der toxik ja läuft doch ganz gut kaufe ich jetzt panzerplatten braucht jemand noch eine gasmaske alles gut egal. kann ich ausgeben jungs von rechts kommt schüsse richtung w N. Der Arme. N glaube ich, zwischen N und NW. Ah, hier läuft einer rum. Den habe ich auch gleich. <lacht> Jungs, da oben. Ich markiere. Ja, ich sehe ihn. Wo ist das da? Da haben wir einfach mal locker 20 Kills gemacht. Da sniped noch einer. Ja, der ist K.O., da, ja. da ist einer gerade vom Gulag zurückgekommen. Er ist in diesem Gebäude reingerannt. Und dem Stein liegt er noch. Oh, Sniper Männers. Wenn einer Sniper hat, könnt ihr ihn wegholen. Wo denn, Digga? Markier. Die Richtung egal, ja. auf dem Berg ich könnte noch mit dem Schild ablenken, da könnt ihr wenigstens die Reflektion sehen. Das ist sehr wild. Pass auf, ich hole mal schnell eine Drohne unten beim Shop. Beim Shop war gerade einer, Ja, den Mann, aber. So, da habe ich noch das mal schnell eine ich, Drohne, Drohne gekauft. Also so macht Warzone gerade echt Spaß, Jungs. Muss ich ehrlich sagen. Geben. Wir können gerne öfter miteinander Oder spielen. Schon einer. <lacht> ja, alles gut, können wir machen. Macht ehrlich Spaß. Also ich suche gerade den. Ich such grad den Sniper mit dem Präzisionsschlag. Präzisionsschlag wollte ich ihn holen. Ah. Wo ja. bist du gestorben? Wie? Ja. ja, Der aber. kennt da richtig ab jetzt. Aber zu euch kommen oder? Ja, wenn Na? ihr könnt. Dann müssen wir. So ne. Halt Rücken frei. Warte mal die Jungs die Dann da auf euch Auge machen. Hoch, ne? Ja die sind da oben irgendwo. Jungs drauf. da schießt einer ah. auf mich aber ich hab Schild gezogen. Hast du ihn machen. gesehen? Markiert. Ganz oben. Ich markiere, Chill. Äh, Laufen Romo, pass auf. Ich muss mich hoch rein. Hinter uns. Hinter uns, hinter uns. So, ich habe hier oben die Jungs oh, weggeholt. Ja, soll ich da oh, gut, gut, gut, jetzt kann ich mich hochheilen. Ich renne hoch. Ach. Einer G-Break. Einer K.O. Ja, ich helfe euch gleich, Jungs von hier oben. Sie sind gerade in der Zone. Ich passe hinter dir auch auf. Digga, ich sehe ihn nicht. Kollege, stehen gelieben. <lacht> Jawohl. Down. Was schnell hoch. Da so, da. Obacht Jungs, der Kleinwagen kommt. Jawohl, haben wir noch einen? Top. ich muss mich hochheilen, ich muss mich hochheilen. Oh, da hat mich einer gesniped von da hinten, aber ich kann mich selber heilen, alles gut. Shit, nein! Bei uh. mir war noch einer. Ja, Jungs, ihr müsst den Sieg jetzt aber nach Hause holen. Einkaufswagen gibt's nicht mehr. Hier. Down, ich brenne mich um. Hat er Schild, sehr stabil? macht der Self-Revive hinter dir. Nein! Mo? <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab grad so gechoked. Scheiße. hab Zone Mann. gestorben. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten, Alter. Ey, die sollen sich verziehen, ah, okay. Alter. Ich. Ich, ich kann... Egal, Mo, du machst das mit, mit dem Schild. Aus mit 26 Kills, Alter. The... Schade! Nee. Ja, Fand ich nicht. Fand ich nicht. <lacht> Aber, wilde ja. Runde!